Grüne Köstlichkeiten in der Anterringe Aue. der klebrige Salbe war das. Da. Den kann man so wie er ist, kann man ihn direkt essen. Ah echt? Ja. Tierische Entdeckungen in der Weitwörter Aue und unterwegs mit einer frisch gebackenen Triebfahrzeugführerin. Das ist halt wieder meine Herausforderung, also die kommen dann gibt es sehr laufend, diese Tage, an denen man einfach nur raus will aus der Hitze und aus der Hektik. Ich zeige euch heute eine erfrischende Alternative zu Freibad und See. Ich plan den Ausflug ganz entspannt mit dem Zug. Es geht raus aus dem Trubel am Salzburger Hauptbahnhof rein in die Natur in Richtung Flachgau. Die Salzburger Lokalbahn bringt mit direkt an sehr sehenswerte Plätze. Erster Programmpunkt, die Anteringer Au. Am Bahnhof Antering ausgestiegen, steht man im Grunde am Eingang zur Au. Ich bin heute mit Sophie Winkler verabredet. Ah, hallo Sophie! Die Sophie ist Kräuterpädagogin und kennt die Au in- und auswendig. Sie bietet auch regelmäßig geführte Kräuterwanderungen und Spaziergänge an. Ja, du sagst mir halt heute ein bisschen diesen schönen Ort. Ganz genau, ja. Ich da dir die, meine feinsten Plätzchen, die ich da schon gefunden habe in der Au. Ich bin der erste Wahl gern da. Mhm. Wie also, oft kommst du? Ja. ja, ich bin voll gern da, einfach, weil es ein toller Erholungsort ist und voll gern am Wochenende. Und natürlich einerseits mit den Kraterwanderungen und sonst aber auch voll gern privat. Genau. Die Sophie findet an jeder Ecke so unterschätzte Köstlichkeiten. Schau, da ist eigentlich eh schon das erste. Schau, wie cool! Der klebrige Salbe war das da. mhm. Den kann man so wie er ist, kann man direkt essen. Ah echt? Ja? Mhm. Ja, gell? mhm. Was sagst du? Voll spannend. Zuerst so süß mhm. und dann wird es aber irgendwie scharf. Ja, so ein bisschen her, bis das. das ist ja bei der Wildkräuter da ganz oft. Mhm. Ja. Aber würdest du das verwenden zum Beispiel in der Küche? Ja, also eben, wir machen uns jetzt dann ja auch noch einen Snack, wo wir das direkt verkosten, was wir gefunden haben. Da machen wir uns ein bisschen so einen Topfenaufstrich. Ah, cool. Und da passt das natürlich perfekt dazu. Genau. Das heißt, das da jetzt auch gleich richtig, oder? Ja, genau, da nehmen wir uns gleich was mit, damit wir nachher genug haben. Das heißt, die kommen da jetzt auch nur zu einer Jausen, oder? Wie? Ja, jetzt muss ich ein bisschen arbeiten, muss auch noch. <lacht> cool. Ich muss es gleich nochmal probieren. Ja. Kann man gar nicht aufhören, gell? Die mhm. Natur ist so schön unberührt und manche Pflanzen ziehen uns direkt mit ihrem Duft an. Also die Rostminze da, die ist voll super, weil die kann man einfach ins Wasser einlegen, so wie sie ist. Oh, herrlich frisch ist das. Da hat es gleich super Aroma. Da schauen wir da ist zum Beispiel voll viel Brennnessel. Genau, und dann muss man es einfach ein bisschen wutzeln. Und dann kann man das eigentlich direkt so wie sie ist. Perfekt mit leicht nussig. Ich find's super. <lacht> hm. scharf. Rossminze, Brennessel und und und. Jetzt aber mal zu einem Lieblingsplatz von der Sophie. Da komme ich auch viel gern her, mit, äh, eben, wenn wir gerade eine Wanderung machen. Vielleicht sitzen wir uns da her und dann machen wir unser unser, ja, unser kleine Jause und verkosten wir was wir alles gefunden haben. Ja, das ist ja nett. Klingt gut, oder? Machen wir das. Mmh, Schau her, da das schneiden, das schneiden wir uns schon jetzt da schneiden wir uns jetzt das, was wir gefunden haben, so ein bisschen zusammen. Super, Sophie, okay. soll ich diese machen? Ja, aufmachen? genau, kannst du meinen Deckel aber nehmen. Na fein, da hast du schon was vorbereitet. Ja, einfach ein bisschen einen Topf und einen Sauerrahmen und Pfeffer. Genau. Die Kräuterspaziergänge mit der Sophie sind vom Land Salzburg als Green Event zertifiziert. Damit wird hervorgehoben, dass die Veranstaltung besonders nachhaltig organisiert und umgesetzt wird. Wie hat die diese Leidenschaft gepackt rund um die Kräuter? Ja, also bei mir war das eigentlich die Faszination an der Natur, die war schon da und irgendwie habe ich dann mitgekriegt, dass es halt eine Ausbildung wirklich gibt zur Kräuterpädagogin und dann war das für mich eigentlich ein klarer Fall, dass ich das machen muss und genau dann äh, nach der Ausbildung habe ich mir dann gedacht, ja jetzt muss ich das Wissen schon irgendwie weitergeben und eben in Form von diesen Kräuterspaziergängen und Workshops, genau. Wer so eine Kräutertour mit der Sophie Winkler mal erleben will, findet alle Infos auf ihrer Homepage oder beim Tourismusverband Antering. Jetzt kriege ich da noch so eine gute Jahrzehnte von dir, damit auf das Walken hältst. schön. Voll nett, vielen Dank, Sophie, überhaupt, dass du Zeit genommen hast. Voll gern. Hat mich wirklich gefreut. Es ist immer ein Erlebnis zu erinnern. Man kann einfach total viel entdecken und ich finde, es total halt einfach immer aus, daher zu kommen. Und von einer Leidenschaft geht's zur nächsten. Wir besuchen heute auf meinem Trip durch den Flachgau mit der Salzburger Lokalbahn nur eine Triebfahrzeugführerin. Da dürfen wir auch vorne in der Lok mitfahren. Das ist die Victoria Stromecker. Die hat aber erst ein bisschen später Dienstbeginn und darum machen wir noch einen Abstecher in die auf. Wieder so ein Ausflugsziel wie im Bilderbuch. Da geht es drei Stationen weiter mit der Lokalbahn. Vom Bahnhof Weitwörth-Nussdorf sind es zehn Minuten sowas zu Fuß in die Au. Das hat was echt Geheimnisvolles da. Die Salzachauen sind über mehrere Jahre renaturiert worden. Das heißt, dass Eingriffe von uns Menschen wieder sowas wie rückgebaut und in einen möglichst ursprünglichen Zustand gebracht werden. Möglich gemacht hat dieser EU-Projekt. Da am Ausee in der Weidwörterau zum Beispiel sind die Ufer abgeflacht worden. Da fühlen sie jetzt wieder viel mehr Tiere wohl, können wieder brüten. Die Pflanzenvielfalt ist mehr worden. Viele tausend für Auen typische Bäume sind neu gepflanzt worden. Die Aue ist größtenteils barrierefrei und es gibt Spannendes zu lesen. Entlang dieses Weges da durch die Aue sind lauter so nette Infotafeln angebracht. Die sind voll bunt und lebendig. In dem Fall zum Beispiel geht es um den Kindergarten unter Wasser. Ich finde, das ist sehr gelungen und sehr durchdacht gemacht. Und das nächste Mal nehme ich auf jeden Fall die Kinder mit. Ein Geheimtipp, auch in der kalten Jahreszeit ist die Waldwerter Aue einen Spaziergang wert. Da kann man am besten die Werke von Bibern sehen. Ja, Zeit konnten wir da viel verbringen, aber jetzt ist gleich Dienstbeginn der Triebfahrzeugführerin, die ich begleiten darf. Die Chance in der Lok fahren, mitzufahren, will ich nicht verpassen. Also zurück zur Lokalbahn. Du nimmst mir halt mit nach Salzburg? Ja, ja, gerne. Einfach einer mit dir. Ja Cool, danke. Viktoria Strumecker war einige Jahre Modeverkäuferin und hat vor nicht ganz einem Jahr als Schaffnerin begonnen. Seit fast zwei Monaten jetzt ist sie Triebfahrzeugführerin. Als Dreifach-Mama hat sie geschätzt, dass die Zeit der Ausbildung so kompakt war und kostenlos. Drei Monate Theorie, da geht man auch die Wegen, das Technische durch, Signale natürlich auch, dann die Betriebsvorschrift. Und dann hat man einen Monat Praxis nach der positiv abgeschlossenen theoretischen Prüfung. Mhm. Und dann eben die praktische Prüfung nachher noch. Das ist überschaubar, oder? Geht ist leid? überschaubar, ja, ja. Also die vier Monate ja nicht so schnell. Also das übersieht man eigentlich dann. Mhm. Und dann ist man schon fertig. Also dann darf man schon auf die Strecken übergehen. Mit ihrem Familienleben kann Victoria ihren Job als Lokführerin gut vereinbaren. Weil entweder wir haben Frühschichten, wo man relativ früh anfangen, dafür hört man Mittag auf. Also es ist optimal, weil da haben wir den ganzen Nachmittag dann noch. Okay. Oder man hat eben Spätdienst, wo man Haushalt dann macht, wenn die Kinder unterbrochen sind, in der Schule und im Kindergarten. Also es bleibt der Freizeit nachher natürlich auch für mich, ein paar Stunden dann. Und welche Voraussetzungen wären gut, wenn jemand mitbringt, der sich für diesen Job interessiert? Wem würdest du das empfehlen? Ja, ich würde es vielleicht sogar mehr Mütter einfach einfallen, was eine Herausforderung ist. Einfach auch allgemein für Frauen und alle, was sie verändern wollen. Weil es ist wieder was zum Nachlernen, auch für den Kuchen natürlich auch. Und um, ihre Motivation einfach. Also die Leidenschaft natürlich noch und auch für die Menschen, für die Vorzeige. Also das wird ich dann schon mhm. als Voraussetzung sehen. So, wieder mal richtig coole Dinge in Salzburg erleben und spannende Menschen treffen. Check. Jetzt habe ich wieder was zum Erzählen und mache mir auf den Weg voran. Na dann schmeiß ich mich wieder in den Trubel nach einer entspannten Fahrt ins Grüne mit der Salzburger Lokalbahn.